Das sure. So, Camp ist zu Ende. Ein Haufen lustige, freudige Kids mit einem Smile im Gesicht. Alle fahren K.O. heim. Wir haben einen Haufen Kilometer gesammelt. Haben einen super geilen Wintertag gehabt, wenn ihr euch umschaut. Und beim nächsten Mal wollen wir euch alle sehen. War ein geiles Camp und danke.